Zur Ermittlung des Flächeninhalts eines Quadrats, werden zwei Seiten miteinander multipliziert. Da alle Seiten eines Quadrats längengleich sind, entspricht sein Flächeninhalts dem Quadratfachen einer Seite. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Ermittlung des Umfangs und Flächeninhalts von Quadraten. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten-vermitteln-trat.